In diesem Video zeige ich Ihnen den Einsatz von Formatvorlagen. Ich habe mein Dokument bereits vorbereitet und habe verschiedene Formatvorlagen zugewiesen. Um Ihnen dies ein bisschen schöner zeigen zu können, öffne ich bei den Formatvorlagen den Aufgabenbereich. Hier sehen Sie die empfohlenen Formatvorlagen und über die Optionen schalte ich mir zunächst erstmal ein, dass ich nur die verwendeten Formatvorlagen angezeigt haben möchte. Sie können zusätzlich die Vorschau aktivieren, dann sehen Sie auch gleich die Formatierung, die sich mit der jeweiligen Formatvorlage erzeugen lässt. Sie können mithilfe der Formatvorlagen Formatierungen zentralisieren. Standardmäßig wird jeder Text zunächst mit der Standardformatvorlage verknüpft. Das heißt, wenn Sie schreiben, wird automatisch die Standardformatvorlage verwendet. Sie können diese Standardformatvorlage dann anpassen und ohne dass Sie einen Text markieren, wird automatisch der gesamte Text mitverändert. Wenn Sie einmal Formatvorlagen zugewiesen haben, können Sie über die Entwurfsregisterkarte auf Designs zugreifen. Die Formatvorlagen werden dann automatisch mitverändert. Die Dokumentformatierung passt sich dann je nach Design an und Sie haben die Möglichkeit, unterschiedliche Layouts bezüglich aller möglichen Einstellungen auszuwählen. Die Überschriften 1 bis 9 haben zudem noch interne Gliederungsfunktionen formatiert. Diese stammen aus der Absatzformatierung. Überschrift 1 hat die Gliederungsebene 1, Überschrift 2 die Gliederungsebene 2 und so weiter. Diese zeigt Ihnen dann über die Ansicht im Navigationsbereich ein Navigationsmenü an und Sie können auch innerhalb des Dokuments mittels Pfeilen die Überschriften und deren Unterbereiche ein- oder ausblenden. Möchten Sie Abschnittsgliederungen haben, können Sie dies über Start und bei den Listen über diese Listenbibliothek mit den Überschriftsformatvorlagen zuweisen. Word erkennt dann automatisch die richtigen Abschnitte. Wenn Sie Formatvorlagen Überschriften 1 bis 9 benutzt haben, können Sie auch automatische Inhaltsverzeichnisse über Referenzen einfügen. Diese lesen dann automatisch die jeweiligen Texte der verknüpften Formatvorlagen aus. Sie können Formatvorlagen auch so gestalten, dass sie automatisch noch mit Seitenumbrüchen kombiniert werden. Ich möchte das jetzt für alle Überschriften 1 durchführen und dazu klicke ich auf die Überschrift 1 und möchte diese ändern, wähle bei Format die Absatzformatierung und stelle bei Zeilen- und Seitenumbruch ein, dass ich einen Seitenumbruch oberhalb einfügen will. Dadurch wird automatisch jede Überschrift 1 mit einem Seitenumbruch oben formatiert. Zum Schluss noch ein kleiner Tipp für mehrseitige Dokumente. Sie können mit Hilfe einer Feldfunktion auf die Formatvorlagen verweisen und Texte dort auslesen. Ich füge diese Funktion nun in die Kopf- und Fußzeile ein, wähle hier bei Kopf- und Fußzeilen-Tools die Schnellbausteine, Feld und wähle die Einstellung Style Ref. Hier beziehe ich mich auf die Überschriften 1 und es werden nun alle Überschriften 1 der aktuellen Seite ausgelesen.